Hallo und guten Morgen, liebe Wanderfreunde der Joschi und ich, wir sind diesmal für euch auf Wandertour und zwar in der Pfalz der Joschi sagt euch jetzt mal, wo genau, gell? Ja, wir sind bei Dannenfels, haben wir jetzt geparkt und laufen den Donnersberg hoch Genau, für uns geht es jetzt erstmal äh, ein paar Meter in die Höhe Ja und ich glaube, wir waren jetzt so bei um die 300 oder ein bisschen mehr und der Donnersberg ist bei 680 und jetzt geht's bergauf zum Gipfel des Donnersbergs und euch wünschen wir viel Spaß beim Zusehen Ja, jetzt geht's zum Adlerbogen. Da ist das Schild. Da müssen wir hin. Das erste Hindernis haben wir auch bewältigt, äh, davor haben wir noch unsere Jacken ausgezogen. Hier geht es jetzt auch verdammt steil den Berg hoch, da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Und als nächstes kommen wir jetzt zum Adlerbogen. Wandern nicht schön hier am Rand vom Donnersberg entlang und genießen, wie ihr gesehen habt, die schöne Aussicht. Wunderbar hier am Und angekommen sind wir am Adlerbogen auf dem Moltkefelsen. wurde vom Pfälzischen Verschönerungsverein errichtet und zwar 1880 zu Ehren des Generalfeldmarschall von Moltke. Da ist auch die Figur dran angebracht. Und wir folgen als den blau-weißen Hinweisschildern oder Symbole. Egal, wie man will. Joshi, was haben wir hier? Das ist ein keltischer Skulpturweg ist es ja. Die, die Kraft des Stieres. Von Ulliam. Der Stier war immer ein Opfertier gewesen. Egal bei welchen Kulturen, auch die äh, Kelten oder sowas hatten auch den Stier als Opfertier gehabt und er steht halt für Fruchtbarkeit und Stärke und deswegen wurde er eigentlich immer geopfert und das sollte das daran erinnern. Jawohl, sehr gut erklärt. steht schon am nächsten Schild, genau hier kann man sehen und zwar befinden wir uns weiterhin noch auf dem keltischen Skulpturenweg. Ja eben gerade sind zwei Mountainbiker an uns vorbeigefahren, die haben wir kurz vorbeigelassen und wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Punkt und zwar zum Jettenfelsen. Ja. ja genau, <lacht> da sind wir jetzt gleich da. Und wir sind angekommen am Hirtenfels und sind auf einer Höhe von 630 Metern. Und der nächste Punkt hier von unserem keltischen Skulpturenweg. Jetzt haben wir den Eber hier. Ist wirklich gut gemacht hier alles. und hier durch die Bäume durch kann man jetzt schon sehen den Funkturm vom Donnersberg So, wir sind angekommen am Ludwigsturm Erbaut 1864 und 1953 geht jetzt den ludwigsturm hoch hat einen euro eintritt gekostet hat ein gewissen hunger kein geländer schafft. Der Rudigsturm hat eine Höhe von 26,7 Metern und ist 860 Meter östlich vom Königsturm im. Ja, wir befinden uns hier vor so einer rekonstruierten Keltenmauer, weil hier am Donnersberg ist auch ein Keltenwald, ein Keltenwall, der aus einem Osten, aus einem Westwerk besteht und von den Kelten zweimal erneuert wurde. Wir laufen jetzt gerade wieder vom Ludwigsturm weg. Wie gesehen habt, sind wir auch noch einmal an die Keltenmauer gelaufen. Die ist nicht weit weg vom Ludwigsturm. Und wer nichts zu essen dabei hat, wir haben ja was dabei, wir machen auch gleich Mittag, kann sich am Ludwigsturm auch noch was holen. Da ist nämlich ein Kiosk, die haben alles. Und da vorne ist jetzt auch gleich der sendeturm Der... Der Fernmeldeturm ist ungefähr 270 Meter hoch und versorgt weite Teile der Pfalz mit äh, UKW-Sendern und TV-Sendern. Hier seht ihr nochmal. Ja, auf dem Mond sind wir hier nicht gelandet. Aber von diesem US-Sender hier aus wurde die Mondlandung übertragen nach Amerika. Und in beide Teile diente er auch, ich glaube heute nicht mehr, aber zur damaligen Zeit, 70er, 80er Jahre, als Fernsehübertragungssender für die USA. Ja, jetzt sind wir angekommen am höchsten Punkt, am höchsten Berg der Pfalz. Das ist der Gipfel. Wir gucken morgen, wir mal, wie man da hochkommt. am höchsten Punkt vom Gipfel vom Donnersberg und es betrag äh, 687 Meter Höhe. Also es war schon windig, etwas mehr windiger als jetzt wohl so ein bisschen unterhalb. Genau. Und wir gucken jetzt dass man Rastplatz findet. Gell? Ja, alles klar. So wir haben es geschafft. Wir sind an unserem Rastplatz angekommen, haben schon alles vorbereitet. Der Joschi brutzelt uns was Schönes, gell? Ja. Joschi, was haben wir Radwasch mit Kartoffeln. Ja. Wir haben es erst da hinten probiert, in der Pfanne, gell? Ja. Aber das dauert auch einfach zu lang. <lacht> ah, ja. Jetzt haben wir so ja klein geschnitten und machen es hier drin. Das muss auch mal gehen, oder? Ja. Genau. mal wieder beendet. Für uns zwei geht es weiter jetzt, langsam auf den Rückweg. Ja, Wir haben jetzt auch gelernt, die Bratwurst geht nicht so schnell am Stück, aber der bratwurst ein Topf, war nicht schlecht. Ja, Dann nee, wird es viel schneller gut. gegangen. Ja. Und wir haben auch jetzt einiges gelernt. Die Kelten waren hier am Donnersberg gut tätig mit ihren mit ihren Keltenwall oder Ringwall, wie es heißt, was sie gebaut haben hier. und auf der Spitze vom Donnersberg waren wir auch, gell? Ja. Yoshi, ja. Man kann sehr viel über die Kelten lernen. Auch. Genau, ja. Also es ist sehr informativ hier. Ja. ja und jetzt sind wir wieder auf der Rückseite vom Ludwigsturm. Wir sind praktisch jetzt vom Königsstuhl aus wieder hierher zurückgelaufen. Und da vorne geht es dann rechts ab Richtung Auto. Und da vorne läuft der Yoshi. Ja, ein umgekippter Försterstand Da haben wir einige Sturmschilde. Boxala. Ja. ja. Da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Ja. Ich schon Ah ja, okay. Also ne? Ja, hier auf dem Rutschweg durch den Wald, wo wir jetzt laufen, da haben wir einige Sturmschäden gesehen, gell, ja. Mit den sehr viele. Ja, sehr viele abgeknickte Bäume. Ja, die haben quer noch über dem Weg in der Luft gehangen. Ja. ja. Naja, jetzt wird es ein bisschen besser. <lacht> auf jeden Fall der Rückweg ist jetzt wesentlich angenehm, an dem Messer anstrengend, gell? Ja, Bei? hoch das Wasser halt anstrengend. Ne? Genau. Es geht nur noch bergab. Rückweg jetzt hier ist es wirklich super ruhig. Bis jetzt ist uns noch kein einziger Mensch entgegengekommen, nee, oder? Nee, seit der Mittagspause. Ja. ja, fast seit der Mittagspause hier. Ja. Ja. Ist wirklich super, ja. Ja, ja kaum haben wir es gesagt, da sind uns jetzt Leute entgegengekommen. Es hat wieder super gepasst. Naja, jetzt sind wir noch ganz so einsam. Okay. haben wir wieder ein zwei Kilometer zurückgelegt und das Wetter ist weiterhin sehr schön. Es ist doch schon ganz schön warm. ja. Für Was haben wir heute überhaupt? Der, Jetzt. 31 März, oder? Ja. ja ein. Ein, drei, morgen ist der 1. April. Ja. Könnt eure, Leute, eure alles <lacht> Ja, morgen äh, kommt unser Video als April <lacht> nee, Schatz. Okay, weiter geht. So, jetzt kurz, kurz vor Schluss haben wir unseren Zuckerspiegel noch mal erhöht mit etwas Schokolade. Ja. Das war nicht schlecht, das haben wir jetzt noch mal gebraucht. Noch mal kurz was getrunken und jetzt geht's zum letzten Stück. hier am Dampfnudelfelsen angekommen und wir sind auf einer Höhe von 490 Metern. Der Dampfnudelfelsen. Schon <lacht> halt Pfannkuchen. Genau ja. Wir haben ja schon gedacht Pfannkuchen, aber <lacht> ja, ist, haben wir uns gehört. wir sind am Ende von unserer Wandertour hier am Donnersberg. Ja. Joshi, dir Spaß gemacht, ja, natürlich. Ja, der Anfang war anstrengend, und der Schluss war ein bisschen mehr entspannend. Ne? Ja. ja, ein schöner Rundkurs. Ich denke, das kann man auch gut mit Kindern machen. Muss Aber man halt ein ab bisschen, gewissen Alter, äh... ab gewissen Alter, ja, muss man halt ein bisschen aufpassen. Man kann die Tour auch ein bisschen verkürzen, habe ich gesehen. Geht auch, ja. ja. Ich hoffe, euch hat auch ein bisschen Spaß gemacht, uns zu begleiten. Wir sind jetzt gleich am Auto und werden den Heimweg antreten. Und dass es uns heute am Sonntagabend noch ein bisschen gut geht. Ja. Noch ein bisschen Entspannung. Ja, Ein bisschen entspannen. Genau. Und euch wünschen wir auch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Und ja. Tschüss. tschüss.